Ich bin Christine Nah, ich wohne in Berlin und bin Medienpädagogin bei ICOSOM, Institut für Kommunikation und Sozialen Medien. Dort arbeite ich in den Themenbereichen E-Partizipation, aber auch Open Education und digitale Kollaboration.